Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Tja, heute mal nicht in meiner Küche wie gewohnt, sondern am Mikro. Aber wie ist es dazu gekommen? Das ist ganz einfach. Wenn ich alleine unterwegs bin oder koche und backe, dann höre ich selber ganz oft und gerne Podcasts. Das war schon in meiner Kindheit so. Damals hieß das halt nun nicht Podcast, sondern damals waren es noch Kassetten und die Hauptdarsteller hatten Namen wie puck Flitzefeuerzahn, TKKG, Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Die ersten beiden Namen sind vielleicht viel nicht so geläufig, aber ich habe alle Folgen rauf und runter gehört. Und so geht es mir auch mit einem guten Podcast. Es ist so schön entspannend und bringt mich einfach auf andere Gedanken. Und Apropos Gedanken, die habe ich mir schon sehr viel gemacht, denn ich hatte schon lange Lust, auch unterwegs hörbar zu sein und muss gestehen, bisher hatte ich ein wenig Angst davor. Ich meine, ich stelle Sauerteige und Hefewasser her und backe einfach damit. Was könnte ich denn hierzu beitragen? Doch durch Zufall bin ich da auf ähm, einige naja, auf einige Podcasts gestoßen und nach kurzer Recherche entdeckte ich dann, dass da vielleicht ein bisschen mehr als gedacht ist, was ich dazu auch beitragen kann. Also habe ich mich an meinen Rechner gesetzt und angefangen Skripte für diesen Podcast zu schreiben. Denn anders als bei meinen Videos habe ich ja keinen Film, der im Hintergrund abläuft, den ich dann einfach nur beschreibe. Das seid ihr ja sonst immer gewohnt von mir. und was könnt ihr hier erwarten? Ich werde euch hier einige Einblicke geben in meinen Backalltag mit der selbst hergestellten Hefe und wie man es trotz Beruf und Familie locker hinbekommen kann oder gerade deswegen. Und natürlich werden auch Sauerteig und Lievitumat drin nicht zu kurz kommen. Tatsächlich bedarf dies nur ein wenig Übung, um mit diesen Zutaten einfach und gut durch den Alltag zu kommen. Und wenn ich das ganze schaffe, dann kann es wirklich jede und jeder. Ihr bekommt hier bei mir auf meinem Podcast Tipps und Tricks und Informationen, die es in dieser Form natürlich nur bei mir gibt.